Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden uns heute mal mit dem Thema der Wirtschaftskrise, die jetzt bald folgen wird und mit den Auswirkungen beschäftigen und vor allem mit den Thematiken, was das für euch als Amazon-Händler bedeutet und warum ihr dort als Gewinner rausgehen könnt, wenn ihr es richtig angeht. Und aus aktueller Thematik haben wir uns entschieden, dieses Video zu machen. Wir halten es für ein sehr wichtiges Thema, weil es natürlich auf der einen Seite deutliche Möglichkeiten für Händler gibt, die man ausnutzen kann. Auf der anderen Seite natürlich einfach da der Umsatzwachstum auf Amazon jetzt gerade noch erheblicher sein wird. Und aus dem Grunde haben wir uns überlegt, ein Video zu der Sache zu machen, wie ihr als Gewinner aus dieser ganzen Sache Corona herausgehen könnt und wirklich am Ende den Markt dominieren könnt. Und warum das so ist, gehen wir jetzt im Einzelnen einmal drauf ein. Bevor ich aber anfange, euch zu erklären, was die einzelnen Steps sind, die gemacht werden sollen, möchte ich ein bisschen auf die aktuelle Thematik eingehen. Und zwar ist es so, dass wir momentan wirklich noch in dieser Phase sind, dass das Virus Corona wirklich erstmal eingedämmt werden muss. Ja, das heißt, momentan reden die wenigsten wirklich über eine Wirtschaftskrise oder Finanzkrise, wie sie noch nie da gewesen ist. Das merkt man aber schon daran, dass der Staat halt einfach so viele Gelder, Stundungen von Steuern, etc. erlaubt. Und das sind halt einfach Auswirkungen, die, wenn keine Wirtschaftskrise da wäre, sein würde, einfach nicht vorhanden wären. No. Deshalb, jeder Unternehmer, dem ist zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall bewusst, dass eine Wirtschaftskrise folgen wird und diese auch Folgen haben wird. Allerdings in unserer Branche, Amazon, Onlinehandel, E-Commerce, relativ wenig Ausmaß haben wird. Und warum das so ist, ist eigentlich relativ einfach. Denn wir sehen es ja jetzt schon aus aktuellem Anlass, die Leute sind in dem Homeoffice, sind mehr zu Hause, viele Länder am Ausgang sperren oder, oder, oder. Was natürlich dazu führt, dass wir einfach hier deutliche Bestellanstiege merken, was, was die Bestellungen betrifft auf Amazon. Das heißt, der prozentuale Wert auf die Fläche runtergerechnet von den Bestellungen her pro Person ist größer, als es noch vor Corona war. Das mag natürlich jetzt an der Thematik liegen, dass die Leute halt zu Hause sind, langweilig, Online-Shopping etc. Aber warum sage ich überhaupt auf die Fläche begrenzt? Natürlich, weil ich sage mal beispielsweise Österreich ja nur noch ein Drittel der Postleitzahlen beliefert, zwei Drittel der Postleitzahlen beliefert werden und zum Beispiel ein Drittel nicht mehr. Und irgendwo kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus vom Umsatz her. Aber ähm, die Thematik einfach, dass weniger Leute die Möglichkeit haben zu bestellen durch Sperrgebiete oder so, führt natürlich dazu, dass äh, der Umsatz relativ gleich bleibt, obwohl er eigentlich deutlich höher wäre. So, was bedeutet das denn jetzt für Amazon im Umkehrschluss? Amazon hat ja vor ein paar Tagen 100.000 neue Stellen in den USA ausgeschrieben und auch teilweise sogar in Europa, weil sie einfach natürlich deutliche Umsatzzuwächse erwarten und auch schon verzeichnen konnten. Und das ist natürlich ein Ding, worum Amazon natürlich auch immer wieder kämpft, ist das Thema Neukundenakquise. Der beständige Amazon-Kunde, der wird immer auf Amazon kaufen, bleiben und dort treu bleiben. Diejenigen Für Amazon ist aber schwer, diejenigen noch zu überzeugen, die beispielsweise sonst im stationären Handel gekauft haben und wirklich... Liebhaber davon waren. Die werden jetzt aber nicht drum kommen, einfach im Online-Handel zu shoppen, auf Amazon zu shoppen und, und, und. Das heißt, wir werden dort wirklich deutliche Neukunden generieren können und Amazon auch deutlich viele, also viele, viele, viele neue Prime-Kunden eventuell, was natürlich dazu führt, dass wenn die Leute zufrieden sind mit der Leistung von Amazon, auch dort bleiben. Das heißt, am Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich sehen, dass Amazon einer der besten Geschäftsjahre hatte oder wenn nicht sogar das beste Geschäftsjahr, das sie hatten. Angefangen von Rentabilität her, als natürlich auch vom Umsatzwachstum her. Und das ist ein spannendes Ding. Das ist genau der Grund, warum ihr als Amazon-Händler nicht warten solltet, sondern jetzt reingehen könnt. Und ihr braucht keine Angst haben, dass die Chinesen nicht mehr liefern, dass ihr keine Ware mehr bekommt. In China läuft alles wieder einwandfrei. Es sind keine Einschränkungen mehr, lediglich um Wuhan herum aber, oder in Wuhan selbst. Aber die meisten Hersteller befinden sich in Shenzhen, Shanghai, Guangdong. Oder Wuxi oder sonst wo. Ja? Und das sind alle Städte, die frei sind. Und alle Häfen in China können wieder einmal frei befahren werden. Und das führt dazu, dass ihr natürlich auch einmal frei Ware bekommt. Und ihr als amazon händler seid natürlich auf die Ware angewiesen. Das heißt, ihr braucht da keine Angst vor haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit der ganzen Sache zu starten. Und als Gewinner daraus zu gehen. Die Leute werden mehr online shoppen, kontinuierlich. Die werden langsam auch in die Richtung gehen, Grundnahrungsmittel, Grundversorgungsmittel nicht mehr bei DM, Rossmann, Edeka zu kaufen, sondern teilweise auch online. Und da seid ihr einfach jetzt gefragt, in diese Branche reinzugehen und das für euch zu nutzen. Kommen wir aber jetzt mal zu der anderen Sache, welche Möglichkeiten es gerade in dieser Krise gibt für bestehende Händler. Ich denke, es ist klar geworden, dass, dass ihr als Amazon-Händler, wenn ihr noch keiner seid oder ihr habt einen stationären Handel gerade und wollt in den E-Commerce gehen, Amazon ist jetzt euer Streckenpferd. Ihr müsst da jetzt reingehen. Holt euch die Kunden, die euch im stationären Handel oder in sonstigen, Händen, ich sag mal, in sonstigen Wegen, wo ihr eure Kunden herbekommt, einfach fehlen. Events sind abgesagt, ETC. Ihr habt viele Möglichkeiten jetzt im E-Commerce einfach zu dominieren und eure Marke dort zu platzieren. Und wenn ihr es jetzt nicht macht, dann werdet ihr es nie machen. Also setzt es um. Kommen wir aber wie gesagt jetzt zu den Händlern, die schon auf Amazon verkaufen oder generell alle und Unternehmer, Händler, welche Möglichkeiten der Förderung es jetzt gibt. Auf der einen Seite gibt es natürlich das klassische Kurzarbeitergeld, kurz erklärt. Das heißt, davon müssen 10 der Angestellten betroffen sein, das heißt, diese Leute können einfach aufgrund verschiedener ähm, Thematik nicht mehr arbeiten, wie ihr seid jetzt in der Eventbranche, habt jetzt eine Messe organisiert und ihr könnt jetzt hier keine Messe mehr organisieren, weil alles abgesagt ist. Dann sind wahrscheinlich mehr als 10% der Belegschaft davon betroffen und ihr könntet Kurzarbeitergeld beantragen. Oder ihr habt ein Hotel, alle Hotels werden zugemacht, dann könnt ihr... Kurzarbeitergeld beantragen. Was heißt das? Das heißt, dass der Staat 60% des Gehaltes trägt und ihr die Differenz zahlen könnt, nicht müsst, aber solltet, wenn ihr eure Mitarbeiter natürlich halten müsst, aber ihr alleine schon wirklich gute Förderung von Staatseite aus habt. Wichtig nur, der Mitarbeiter muss da mitmachen. Das heißt, er muss es akzeptieren und ihr solltet mit euren Mitarbeitern offen und ehrlich über die Situation sprechen. Macht er es nicht? Entweder muss halt eine betriebsbedingte Kündigung, wenn er nicht mitzieht und das Unternehmen dadurch irgendwie schädigen könnte, muss eine betriebsbedingte Kündigung erfolgen oder halt ihr könnt damit leben, dass der Mitarbeiter eventuell kein Kurzarbeitergeld bekommt. So, Kurzarbeitergeld Punkt 1. Alle Anträge gehen durch und können ganz einfach über euren Steuerberater beantragt werden. Jeder Steuerberater weiß, wie es funktioniert und kann es sofort umsetzen. Es wird nicht großartig geprüft. Das Finanzamt ist dazu angewiesen, diese Anträge durchzuwinken. Kommen wir zum Punkt 2 und das sind die KfW-Förderkredite. Der Staat hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt gerade hier auf Landesebene, auf Staatsebene einfach gewisse Förderung. Und dort ist es so, dass die KfW-Bank jetzt verschiedene Gründerkredite, Corona-Kredite ausgeschrieben hat, die dazu führen, dass ihr schnellstmöglich Liquiditätshilfe oder beispielsweise einfach Soforthilfe beantragen könnt, ohne auch das innerhalb von drei Monate Prüfung oder sonst irgendwas. Ihr müsst natürlich eine Rentabilitätsvorschau, einen Liquiditätsplan haben. Ihr müsst BWAs, ETC einreichen, Bürgschaft, Selbstauskunft. Aber dieser Kredit wird normalerweise innerhalb von einer Woche genehmigt. Wenn euer Unternehmen natürlich scheiße aussieht, dann werdet ihr auch keinen KfW-Kredit bekommen, weil das, der, der, das Land ist ja trotzdem, es ist eine Kreditentscheidung, die Bank ist trotzdem angehalten, alles zu prüfen und sicherzustellen, dass ihr Geld auch zurückbekommt. Nichtsdestotrotz ist es viel einfacher jetzt, geht schneller und wenn ihr jetzt einen Kredit braucht, werdet ihr den wahrscheinlich bekommen. Ich würde euch wirklich raten, wenn ihr, nötig, also wenn, wenn ihr weitere Produkte jetzt machen wollt, nutzt diese Chance und holt euch jetzt den KfW-Kredit. Setzt euch einmal hin, macht eine Rentabilitätsvorschau, eine Liquiditätsvorschau und Reicht eure Unterlagen ein und dann gebt Gas. Macht das wirklich. Ihr kriegt jetzt fast zinslose ähm, Kredite, ja, ohne großartige Bürgschaften, die ihr hinterlegen müsst, weil die ganzen Bürgschaftsbanken natürlich dahinter stehen und dafür einstehen. Und das ist wirklich ein Riesenbenefit, den ihr da habt. So, Step 2. Und jetzt zu Punkt 3, und das ist mein absoluter Favorit, und das ist das Thema der Steuerverschiebung. Ihr könnt wirklich Steuerthematiken stunden. Das heißt, angefangen von Einkommensteuer Nachzahlung, Vorauszahlung, Körperschaftsteuer, Vorauszahlung, Nachzahlung, wie auch immer, ähm, Umsatzsteuer, Vorauszahlung, Umsatzsteuerzahlung, Lohnsteuer, obwohl da sind, scheinen sich die Geister, wir haben den Antrag trotzdem mal gestellt, mal gucken, ob er genehmigt wird, wir halten euch auf dem Laufenden, aber wir haben mal beispielsweise gesagt, okay, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, das sind solche Sachen, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Gewerbesteuer geht leider nicht, aber Körperschaftsteuer, wollen wir alles ins nächste Jahr verlagern. Das heißt, ihr könnt bis zum 31.12.2020 das Ganze schieben und erst im Januar nächstes Jahr zahlen. Ihr sollt das Geld natürlich zurücklegen, nicht, dass ihr es ausgibt und dann auf einmal, wie gesagt, Probleme bekommt. Das Ganze wird ohne Stundungszinsen, ohne irgendwelche Zinsen berechnet und ihr habt eigentlich sozusagen ja, einfach mehr Liquidität im Unternehmen, um halt euch gegen diese Corona-Krise ein bisschen abzusichern und ihr habt einfach mehr Möglichkeiten, mit dem Geld was anzufangen, anstatt es jetzt wirklich an die Steuer raus. Ganz einfach, der Steuer, einfach dem Steuerberater sagen, ich möchte gerne Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, äh, Körperschaftsteuer, ähm, Stunden und er wird den Antrag stellen und der wird auch das Finanzamt ist auch da angewiesen, diese Anträge ohne großartige Prüfung durchzuwinken. So, das sind die drei wichtigsten Dinge, die ihr hier machen könnt, ja, um jetzt Soforthilfe zu beantragen. In einigen Bundesstaaten, Baden-Württemberg, glaube ich, und Bayern, kannst du sogar Soforthilfe beantragen und je nachdem, wie viele Mitarbeiter du hast, kriegst du einen sofort von 5.000, 10.000 Euro, ähm, je nachdem, wenn du über 10 Mitarbeiter hast, glaube ich 7.500, wenn du über 20 hast, 10.000 äh, 10 und wenn du unter 10 hast, 5.000 oder so, die kriegst du sofort. Das ist ein Schreiben. Ja, dann ist das Geld bei dir auf dem Konto, das ist super easy. Das geht aber nur in den Ländern, wo wirklich Ausgangssperre gerade verhängt ist oder halt sofort Liquiditätsmaßnahmen wirklich äh, notwendig sind. Ähm, in NRW beispielsweise gilt das noch nicht, aber es wird auch sicherlich hier noch kommen. Ihr habt hier wirklich einige Möglichkeiten, die ihr ausnutzen könnt, die euch gerade Gelder sparen, die euch Zahlungen ermöglichen zu verschieben ja, und die ihr nutzen könnt, um beispielsweise neue Produkte, Artikel zu bringen oder oder oder. Und wenn ihr das erkannt habt, dann seid ihr wirklich in einer komfortablen Situation, die ganze Krise wirklich gut zu bewältigen. Und das war es jetzt auch zum Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Bis dann, euer Anthony.